Hallo ihr Lieben, hallo liebe Blumenfreunde, hallo, so hier sind wieder Eva und Margit, bewährtes Team und äh, wie ihr schon erraten könnt hier an unserer Kulisse, vorne hinter, wir baden in Rosen und wir wollen euch einen wunderschönen Strauß Rosenglück, einen ganz tollen Strauß mit gemischten dickköpfigen Rosen zeigen. Den binde ich jetzt einfach mal also ich habe hier meine Rosen die habe ich jetzt schon abgezählt die sind zwar jetzt schon geputzt so für den Laden aber wenn ich die jetzt kurz binde was ich ja machen möchte sind äh, zu viele Blätter dran und dann mache ich jetzt hier noch mal welche ab das mache ich auch dass die einfach länger halten weil umso mehr Blattwerk dran ist umso äh, mehr muss die das versorgen mit Wasser und umso weniger, umso eher kann sie die Blüte versorgen mit, mit Wasser. So. Ja und das ist ja für die Versorgung nicht nur die Blätter, ja das eine und das andere ist ja auch die Länge. Ja, das ähm, ist natürlich auch, umso länger die Rose bleibt, umso mehr muss sie nach oben schaffen. Umso kürzer man sie macht, umso länger hält sie dann auch. Und wenn man dann noch grün dazu macht und es äh, schön ähm, äh, ineinander bettet, also ins Grün bettet, dann ähm, haben die auch keine Chance, so schnell zu kippen und halten dadurch auch länger. Und können nicht so viel Wasser verdunsten. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt, weil die Kunden fragen dann oft, ja, was empfehlen sie denn? Und wir empfehlen sehr gern rundgebunden. Die Eva putzt jetzt die Rosen so schön. Und ich wollte euch noch mal was zeigen, weil ich schicke, ich mache ja im Community-Tab, mache ich ja auch oft äh, Updates und zeige euch aktuelle Bilder. Aber es gibt noch was viel Aktuelleres über Flower Style. Und das ist mein Instagram-Account. Vielleicht kann mein Kameramann mir was so schön über die Schulter filmen. Das ist Flower Deko-Tipps hier siehst du meine instagram seite mit verschiedenen schwerpunkten und ich veröffentliche regelmäßig news zu aktuellen blumen aktuellen themen auch mal was lustiges und spaßiges ein toller winterspaziergang neue videos ein tolles backwerk alles was das herz so begehrt und diese infos gibt es natürlich viel öfter als YouTube-Videos. Es lohnt sich also zu abonnieren und immer mal reinzuschauen und wenn du mir Bilder schickst, dann kann ich diese auch verlinken und das erkläre ich gleich im Folgenden. So, ich habe das jetzt also gerade am Computer probiert äh, mit dem Instagram, aber ähm, wir müssen das doch anders machen, weil es gibt Sachen, die nur auf dem Handy funktionieren. Und äh, ich bin auf meinem Handy, habe ich die Instagram-App, äh, die öffne ich. Und da habe ich natürlich, da habe ich gesehen an diesem Herz, da sieht man ja die Beiträge, ähm, wo man markiert wurde von anderen. Und hier habe ich gesehen, vielen Dank, liebe Anke, du hast mich in dem Beitrag markiert. Und ich nehme jetzt einfach mal deine schöne Amaryllis, dieser schöne Beitrag. Und ich sehe hier, du hast hier. Flower-Deko-Tipps, also hast mich verlinkt, ja, im Text mit Add Flower-Deko-Tipps. Vielen, vielen Dank und ähm, wenn ihr mich markiert im Text, wie man das hier sieht, dann äh, dann gehe ich her und kann eure Beiträge, ich freue mich also total über eure schönen Bilder, kann das reposten, das kannst du also auch mit diesem Pfeil, ja, und, und dann werde ich diesen Beitrag in meiner Story posten und kann auch hier schreiben, danke, liebe Anke, für das tolle Foto. So, und nee, nicht das Foto zur Seite schieben, sondern den Text. So, und freue mich also total über so einen netten Beitrag und mache natürlich nochmal einen, einen kleinen Smiley, findest findest du die auch so schön oder irgendwas Nettes fragen auf jeden Fall macht es total Spaß wenn ihr mir die Bilder schickt weil ihr habt mir, auch, ihr, ihr habt mir ja auch Bilder geschickt und ähm, ich habe ähm, auf mein WhatsApp und ähm, da, da, das schaffe ich leider irgendwie nicht die zu verarbeiten aber total schön und dann können andere das auch sehen auf Instagram ist und äh, da ist jetzt auch hier äh, klein die Anke erwähnt und äh, vielen vielen Dank und ich schicke das jetzt an meine Story und meine Fans können alle sehen dieses tolle Foto das ist also total klasse deswegen bitte bitte schickt mir tolle Fotos an Instagram das ist, äh, das ist super toll und das ist der beste Weg damit ich das anderen auch zeigen kann was ihr schönes macht aus diesen tollen Videos und Anleitungen das wäre total klasse. Und hier habe ich noch eine kleine Anregung von mir zu Hause. Ich habe einfach Heidelbeere genommen. Heidelbeere haben wir ja auch im Video verwendet für den Tulpenstrauß. Und ich habe diese Heidelbeere quasi als Gerüst genommen, um die französischen Tulpen einzustellen. Die sind nicht gebunden und die wachsen jetzt immer, immer länger. Französische Tulpen sind ja naja oft bis eineinhalb Mal oder doppelt so lang wie andere und halten auch viel besser. Das ist also mein kleiner Deko-Tipp, verbunden mit meinem Fototipp, wie, ihr eure, wie ich eure tollen Fotos auch anderen zeigen kann. Ich mache ein bisschen Pistazie dazwischen, dass das schön rund wird. Und zum Thema Pistazie, da habe ich auch noch einen ganz tollen Beitrag, weil ähm, ich habe mal im Urlaub in den mediterranen ländern Das ist schon ein paar tage her man wird es an meiner frisur sehen aber da habe ich mal gezeigt wo die pistazie wild wächst das fand ich total interessant und das spiele ich gleich mal dazwischen weil das einfach so schön ist an der küste oh hallo ich bin ja immer total neugierig und interessiert wo diese schönen grünmaterialien herkommen und zu hause erzähle ich euch immer so viel über Efeu und hier bin ich jetzt mal im mediterranen Raum wandern und wie immer habe ich natürlich meine schöne Gartenschere dabei. Floristik24 grüßt und ich muss dir das einfach mal zeigen. Diese wunderschöne Pistazie, die wächst also nicht zu Hause, sowas wächst hier wirklich im Mittelmeerraum und man sieht auch hinter mir ist das Meer und es ist eine ganz sandige, steinige Küste und die kommt mit unheimlich wenig Wasser aus. Und wenn ich die im Großmarkt kaufe, dann heißt es immer spanische Pistazie, wobei die aus dem Mittelmeerraum, aus Tunesien, ähm, die wird per Schiff äh, nach Deutschland gebracht und die bekommen wir im Großmarkt. Leider nicht immer so schön, weil manchmal, hier habe ich noch ein anderes Stück gefunden, manchmal sind die dann so länglich, das ist dann leider Gottes nicht so gut brauchbar für die Streuße. Aber ich musste dir einfach mal die Herkunft zeigen, und ich bin hier auf so einer schönen Küstenwanderung. Und diese tollen Pistazien, die wachsen hier ja also in riesigen Büschen und scheinen wirklich ganz, ganz wenig Wasser zu brauchen für dieses herrliche, tolle, knackige Grün. Also, ja, das ist der kleine Ausflug zur Herkunft der Pistazie. Meine Neugier ist ungebrochen, aber ich musste das doch mal weitergeben. Bis gleich wieder im Laden. So, die kleine Fortsetzung noch zum Thema Pistazie. Also wenn die Pistazie dann so kommt, dass es dann auch manchmal in, in dem Päckchen, dann ist die eigentlich für den rundgebundenen Strauß ähm, ja, unbrauchbar. Sei denn man bindet so einen richtig langen Strauß, wo man eben will, dass es grün entlang des ähm, vom Holz ist, dann braucht man den. Aber für rundgebundene Sträuße ist das schlicht und ergreifend Unsinn. Aber das wollte ich noch mal zeigen. Und äh, solche Stücke haben wir durchaus auch im Laden, die wir aus dem Päckchen rausholen. Und äh, die dann ziemlich blöd sind. Naja, das war der kleine Anhang. So. Wichtig ist auch, dass dadurch, das jetzt verschiedene Rosen sind, verschiedene Farben, dass man die auch schön mischt. Dass man die Anordnung, dass es schon schön verteilt ist. Es sind jetzt natürlich auch wahnsinnig schöne Rosen. Wir haben die. Die größten Köpfe rausgesucht und das ist natürlich jetzt auch ein wunderschöner Strauß. Entschuldigung, ich schneide hier den Eukalyptus an und decke deine Pistazien ja, ist zu, gut. sorry. Ich Aber bin man sieht, ähm, der Arbeitstisch wird immer gebraucht und der Platz. Aber ich wollte natürlich auch mal hier... Und da auch wieder ganz wichtig, Entschuldigung, ja. ähm, dass Grün ähm, nicht in die Bindestelle kommt. Also wenn ich jetzt hier unten so Plättchen habe, die muss ich natürlich dann abmachen. Das kann man sich natürlich auch vorbereiten, auf den Tisch legen, aber ich mache das dann oft einfach zwischendrin, dass ich hier einfach mal so ein bisschen abmache, dass da drin nichts hängt. Bei der Floristenprüfung wurde man mit Grün in der Bindestelle durchfallen, wurde mir, ja. Stimmt. Vor über zehn Jahren wurde mir das gesagt bei meinen Praktikumsstellen. Und da habe ich auch, oh, also naja, wir haben ja nicht jeden Tag eine Prüfung, aber unsere Prüfung ist ja eigentlich in der, ja, in der Realität, ob der Strauß beim Kunden gut hält. Das ist, das ist der einzige Zweck und das, das ist der, der Grund, dass es das auch so gemacht wird. Ganz, ganz, ganz wichtig. Unser Nachbarshund will auch mit ins Video. Herzliche Grüße. Wir können ihn leider nicht ausblenden. Er ist ab und zu dabei. Und im Moment geht's wieder, Gassi. Ich habe hier so ganz nebenher auch schön ein schönes Grün angeschnittenen Eukalyptus. Also ein... Welche Bären sind das? Koala-Bären? Äh, Panda? Nee. Die, äh, auf jeden Fall, diese australischen netten Bärchen, die hätten hier ihre Freude, weil die würden uns das ganze Grün wegfressen. Aber, <lacht> aber wir nehmen das dann lieber für die Streusel, weil das ist das nämlich ein sehr, sehr schönes, langes Grün. Und im Winter gibt es eigentlich, ja, es gibt nicht immer so schöne, lange Grünsorten. Vor allem zu Lilien zum Beispiel ist das ja auch ganz toll. So, kann ich dir noch irgendwas helfen, Eva? Ähm, du könntest mir also. Ähm, mal drei Aralienblätter raussuchen, bitte. Ja, sehr gerne. Das ist auch ein sehr schönes tropisches Grün. Das sind die Aralienblätter. Da gibt es auch ähm, eine Zimmerpflanze, Aralie. Die hat auch diese Aralienblätter. Ja, Zimmeraralie heißt die. Und diese schönen Blätter, die bekommen wir so aus dem Großhandel. Und damit die auch richtig schick sind, sprühen wir die, also die hier gehen jetzt, aber oft, ab und zu sind die auch so richtig dreckig, dann sprühen wir die auch mit Blattglanz erstmal ein. Das würde ich allerdings bei der Zimmerpflanze nicht machen, weil wenn die dauerhaft atmen will, dann ist es natürlich nicht so gut. Im Strauß ist es kein Problem, weil das ist jetzt keine Aranie für die Ewigkeit im Strauß für, für, eine, ja, für ein, zwei Wochen es ähm, macht es nichts aus, aber eine Zimmerpflanze will mit nicht so, äh, kann die nicht so gut atmen und deswegen würde ich das da auch auf jeden Fall bleiben lassen. So, was man hier auch mal machen kann, immer mal äh, nachziehen. Also habe ich ja eben jetzt auch gemacht. Ich gucke dann auch mal drüber und ähm, äh, ziehe die einfach ein bisschen zurecht. Und da ich ja in der Spirale gebunden habe, ist es überhaupt kein Problem. Kann man dann da schön ziehen oder zurück. zurück äh, Drücken die Rose, das ist dann kein Problem. So, dann habe ich jetzt die Aralienblätter. Da würde ich zum Abschluss jetzt drei Stück machen. So, auch wieder in der Spirale legen und ich drehe den Strauß dann auch in der Hand, dass ich an alle Seiten komme. Es gibt übrigens ganz tolle Blumenstrauß, also wie man einen Blumenstrauß bindet, Videos dazu, zeige ich, blende ich nochmal die Infocard oben ein. Weil, da habe ich das auch sehr, sehr sehr langsam gemacht, in den vielen strauß geht das natürlich doch ein bisschen schneller. So, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Salal, oder wenn man hat, kann man natürlich Kirschlob nehmen, So ein bisschen in die Zwischenräume und ein bisschen zum Stützen der Karalienblätter. So, und dann sieht das Ganze so aus von unten. Ja, so. So, jetzt schneide ich den Strauß ab. Ich mache jetzt erstmal mit der Schere äh, alles auf eine Länge. Auch hier wieder ist die Regel, ein Drittel Stiel, zwei Drittel mhm. Strauß. Genau. Das ist, das ist ähm, gestalterisch sehr diese... Ja, diese Unterteilung ist sehr wichtig. Bei einem rundgebundenen Strauß ist das, gilt das natürlich Ja, nicht bei allen Streusen. <lacht> ja. Aber die Grundregeln ja? kann man eigentlich ja? schon... Okay, stimmt. Sein. Ja, hast du recht. Ja. So, und jetzt nehme ich den Bast und den drum. Auch bei den Rosen, die sind ja ganz fest im Stiel, muss man ordentlich ziehen. Immer schön festbinden. Fest ja. ist total wichtig. Der Strauß darf nicht... ja. Ah ja, Eiern? Nee, immer. wenn wir uns so locker unterhalten, ist es gar nicht so einfach, irgendwelche Wörter zu finden. Die dem, so, äh, die dem natürlich dann äh, ja. Also er darf ein bisschen schwingen, ja, das darf er, aber er darf halt nicht auseinanderrutschen. So und jetzt. Ähm, ja, stimmt. Ich bin zu schnell. Ja, mein Messer. Ja, ja ich habe gern ja meins. Äh, ja, hier, hier ist dein Messer, genau. Super. Man sieht auch, äh, wir, wir benutzen hier auch verschiedene Messer. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Ich benutze wirklich diese ganz normalen Floristenmesser und. Deins ist? Das ist eine Hippe, die ist gebogen, leicht gebogen. Es gibt auch noch, das ist eine floristen die ist kleiner. Dann gibt es noch die gärtler die sind größer. Und ähm, ich finde, dass man dann hervorragend einen guten Anschnitt machen kann. Und das ist ja bei den Rosen ganz wichtig, der schräge Anschnitt. Und deswegen sollte man das auch tun. Die äh, holzigen Stiele, das ist die Pistazie, die lasse ich jetzt... Ähm, so gerade im Anschnitt, das brauchen die nicht, zwingend. Das ist auch mit dem Messer ein bisschen schwieriger, weil die halt so verholzt sind. Aber alles andere wird schön schräg angeschnitten. Da bist du alle? Ja, sieht gut das So, und jetzt kommt er in die Vase rein. Gut, fertig. Ja, also ganz wichtig ist, ähm, wir sehen es immer so selbstverständlich an, ja, wichtig ist bei den Rosen wirklich die Vase voll machen mit Wasser, mhm. ja, jetzt ist im Moment Tulpenzeit, Tulpen können auch mal... Wirklich mit so, einer, ja, mit so einer Pfütze unten auskommen, die haben da überhaupt kein Problem, aber die Rosen, die wollen wirklich viel, viel, viel Wasser und wichtig ist auch beim Strauß immer natürlich hohes Wasser, hohen Wasserstand, weil es kann auch mal einen Stiel geben, der etwas kürzer ist im Strauß und damit alle Stiele gut Wasser bekommen und alle versorgt sind, viel Wasser in die Vase machen, ich sage immer richtig voll machen. Ja, bis zum Anschlag, weil ansonsten hat man natürlich den Effekt, wenn irgendein Grün ohne Wasser ist, dann äh, ist es schnell trocken und dann fallen so Pistazienblätter ab und so und das ist eigentlich to total unnötig und schade. Ja, wenn dieses frische Grün im, äh, im Strauß regelrecht vertrocknet. Und auch manche Leute machen ja den Strauß auf in der Vase. Mhm. Gibt es immer noch, ja. Ja, auch das, ja. Und äh, das ist eigentlich ist dann auch unsere schöne Arbeit ein bisschen zunichte gemacht, weil der Strauß fällt auseinander und dieses wunderschön gebundene, so wie wir es auch jetzt erklärt haben, dass der durch diese kompakte Bindeart diese Rosen so schön halten, das ist natürlich dann auch wieder hinüber. Und die schöne Arbeit... Die kann man sich fast sparen, äh, nicht fast, aber, ja, aber ja. ist dann schade drum. Ja. Und auch wenn man natürlich das Wasser wechselt, hat auch wieder den Effekt, man nimmt den Strauß raus, hat alles schön kompakt, macht die Vase frisch. Man sollte natürlich auch ab und zu das Wasser wechseln, weil es gibt ja viele Geschichten über Zucker und Salz und mhm. was gibt's nicht alles, werden ja. wir immer wieder gefragt. Wir sagen einfach frisches Wasser saubere Vase, Frischhaltemittel reinmachen und das Wasser, ja. ich sag mal, so alle drei Tage wechseln ungefähr. Ja, drei, vier Tage. Und dann ja, hält der Strauß wunderbar und viel mehr Tricks gibt es eigentlich nicht und natürlich gute Ware. <lacht> ich möchte noch mal ganz besonders betonen, schön ist es, wenn der Strauß diese tolle kugelige Form hat, also wirklich eine Halbkugel ist. Und nicht, nicht so flach, ja, nicht so, wie man sich die Welt früher vorgestellt hat, sondern eine kugelige Form. Warum? Ich sehe ja den Strauß nicht immer so von, von oben, da könnte ich ihn zwar, zwar flach schön sehen, sondern ich sehe ihn ja eigentlich meistens, wenn ich ins Zimmer komme, aus ein paar Meter Entfernung. Und dann sehe ich viel mehr Blüten, wenn die mittleren Blüten höher sind und die äußeren weiter unten. Und dann habe ich, habe ich eine ganz andere Ansicht und Fernwirkung, ja, und ich kann alle Rosen, nein, die hinteren natürlich nicht, ich kann die alle Rosen ähm, viel schöner betrachten, ja, und es ist, es ist schöner fürs Auge, es ist einfach toll. Und das ist also ganz, ganz wichtig, und deswegen haben wir auch gesagt, kann man die, die Rosen nochmal ein bisschen arrangieren, dass wir diese diese schöne kugelige Form erreichen, also die Mitte, die Mitte gern ein bisschen höher, das war mir noch wichtig einzuflechten. Ja, ja, gut. dann würde ich sagen, wir beiden freuen uns, wenn ihr unsere anderen Videos auch guckt und haben, zeigen auch Vorschläge in den Infokarten und freuen uns, dass ihr dabei wart und sagen für heute ja. Tschüss! Tschüss.